Im spanischen Saal haben wir uns heute zusammengefunden, um unser Musikprojekt näher vorzustellen. Unsere Probe soll einen Einblick geben in das, was uns jetzt wichtig ist, nämlich barocke Kammermusik für zwei bis vier Soloinstrumente in reduzierter kammermusikalischer Besetzung aufzunehmen. Wir werden einspielen Kammermusik von Telemann, Bach und Gottfried Finger, der Hofkapellmeister hier in Innsbruck war. es gibt sehr, sehr klare Indizien dafür, dass Bach in der Zeit, als die brandenburgischen Konzerte entstanden sind, mit Instrumenten in Berührung kam, die im sogenannten tiefen gestimmt waren. Wir wollten das Ganze dann natürlich auch gleich in der Praxis ausprobieren und haben dann festgestellt, dass das ganz toll in dieser Besetzung funktioniert, dass das die Abmischung der Instrumente erleichtert, dass sich die Trompete dann ganz äh, toll ins Osable einfügt. Und äh, das war dann natürlich für uns ein ganz guter Grund, diesen Weg einzuschlagen. Ja, Gottfried Finger war für Innsbruck und Tirol sehr, sehr wichtig. Er hat lange Zeit seines Lebens in der Hofkapelle in Innsbruck gearbeitet und uns ist im Zuge unserer Suche nach sehr interessantem Repertoire für unsere Aufnahme, haben wir sieben Sonaten gefunden für Trompete und Oboe und Contino, die zum Teil nicht verlegt sein, nicht ediert sein, also sehr... Unbekanntes Repertoire, was wir eben ähm, mit unserer Aufnahme ähm, ja, entdecken wollen und neu vorstellen wollen. Wir haben alle in unserer Vergangenheit und Ausbildung Erfahrungen gesammelt und äh, freuen uns jetzt, dass wir dieses CD-Projekt verwirklichen können und äh, wo wir das Standardwerk Brandenburgisch Zweites von Bach gemeinsam mit Kammermusikwerken mit regionalem Bezug auf eine CD bringen. Um dieses so spannende Projekt Wirklichkeit werden zu lassen, sind wir ganz froh um jede Unterstützung.